Aber wenn ich mit dir so eine chillige Autobahnstunde mache, lädt es ja nichts, gar nichts. Immer nur, wenn es geht. Also es ist ja manchmal so, dass stockender Verkehr ist oder LKWs sich überholen. Ganz keine 120. Fahren. Ja, das ist logisch. Ja, sag, sagst du so. Ich habe schon Schüler einer <lacht> eine Prüfung gehabt. Da ist dann 120, da überholen sich zwei LKWs und der eine fängt dann an, voll zu drängeln und will den LKW irgendwie da wegschieben, weil er sagt, hey, ich muss 120 fahren. Oh. Genau, oh. Dann sitze ich auch hier und denke, oh. Wenn du rüber willst, sein Komm ich darüber? Du bist ja schon drauf. <lacht> Geil! <lacht> <Mit Chaos. lacht> Wie ja aus. Wie spät ist das noch? Ich mal ein Boah, wenn ich das gemacht hätte, ne? wären wir auf jeden Fall nie mehr nach Hause gekommen. <lacht> Ich ich aufstehen, immer. Ja. Oh, okay. ja. Wenn ich das drei Tage nicht mache, dann ist es auch wieder gut. Aber dann die drei Tage erstmal richtig Scheiße. Echt? Ja. Das ist wie so ein Entzug dann, ne? Dann auch noch mit Zucker oder ohne Zucker? Mal mit, mal ohne. Meistens gucke ich, dass ich den ohne Zucker hol. Ja. Boah. Also ich trinke so Tee, ne? Da komme ich klar. <lacht> beim Tee ist auch noch, wenn der Beutel zu lange drin ist, dann bin ich auch schon wieder arg ich echt immer warten bis. Äh so, 11, 12 Uhr, dann komme ich da klar. Oh, ich glaube, ich habe alles reingeschafft. Das ist gut. Ich muss mal unterschreiben wegen äh, gestern, ne? das habe ich mir nicht vergessen. Äh, sauber! Ja! ja. Äh, Autobahn, bist du, hast du schon mental dich drauf eingestellt? Oder? Ja, ich habe mir dein Video angeguckt. Welches? Äh, mit dem. Oh, ich weiß den Namen nicht. Mit Apo? Ja, ich glaube ja. Aha. Das habe ich mir angeguckt. Und? Ja war ganz cool ne? ja ist also ist nicht so wild ne? wichtig ist nur dass ähm, ich glaube tatsächlich Autobahn ist das Einfachste eigentlich schon weil da fährst du ja nur geradeaus also da ja. passiert ja nichts du brauchst ja nicht also, es gibt kein Stoppschild kein Radfahrer hoffentlich und ja, <lacht> kein, Recht, kein rechts vor links kein da ist ja nichts also ja, nur genau. eigentlich geradeaus ne? und um dich auch erstmal so zu akklimatisieren damit du, du äh, klarkommst auf der Bahn Bleiben wir erstmal auf der rechten Seite, bis du dich wohlfühlst. Und Wenn du sagst, jo, alles klar, hab ich den warum? So, okay peu ist der Step für Step, und dann machen wir es schon. Ah, wir cool. kommen da schon hin. Genau, lass dich nicht lange labern. Einfach einen Knopf drücken. Und Zack. Ja, ich glaube, wir müssen erst, ähm, ja. Kann man das Landeskriminalamt rücken? Ah, Kriminalamt, alle rücken an. So, genau, angeschnallt sind wir, erster Gang noch, und dann. Ach ja. Und dann bin ich bereit. Oh, sorry. Hier nee, so ein bisschen. Ach, klar! Schön langsam nur schleifen. Genau. Wenn du nicht sicher bist, drückst du einfach die mal wieder runter. Genau so. <lacht> ja, wirklich. Vorsicht, oh, auf deine Ich bremse. bremse ein bisschen. Und wir fahren wieder geradeaus, wieder raus. Kupplung drücken, Bremse. Langsamer, langsamer, langsamer. Nein, nein, nein, nein. Erstmal bremsen. Voll weiter. Ich weiß nicht, egal. Okay, dann langsam halt. Nicht bei beeilen, nicht so fahren wie Sie. Er ist jetzt komplett drüber rasiert. Schön Mehr lenken, linker. Okay. Auch noch. Ja, einfach. <lacht> weil du zu schnell warst, hast du keine Zeit gehabt. Ja. War schon Zeit vorbei, weil ja. wir durch waren. Ne? Deswegen der erste Gang und so schnell die Kupplung. Beeil dich nicht, merkst du wie schnell du dich hin? Okay, jetzt schnell weg hier. Ja herrlich. <lacht> du kommst so weg. Das ist das gleiche in der Prüfung. Man hat immer dieses Gefühl, ich muss mich beeilen, ich muss irgendwo hin. Aber es geht nirgendwo so hin. Es geht darum, genau so zu sein, wie du jetzt bist und du hast dich so beeilt, schon wieder raus Und versuch, ich weiß wie schwer das ist, äh, da abzuschalten. Denn du musst ja im Prüfer einfach nur zeigen, dass du diese Bewegung und diese Beobachtung, dass du die drauf hast und das kontrollieren kannst. Der will ja nicht sehen, dass du in 45 Minuten von Punkt A, Punkt, Punkt B erreicht hast und wir die Strecke in genau der Zeit geschafft haben. Das ist dem Sch egal. Alter. Ja, ja, klar. Ja? Der, sondern der will nur sehen, wie kommst du durch den Kreiswerk her. Ja. Da kannst du dir Zeit nehmen. Ja. Ruhig früher, zweite Gang. Vorsichtig mit dem Fett der hier lang. Okay. Kann soll. Also nicht. Verbeobachten. Denk dran, kranken Wagen machen. crazy Sachen. Ehrlich? Ja, klar. Langsam. langsamer. auf dem Krankenwagen, der so, ich kann gerade nicht, ich stehe hier an der Ampel, <lacht> ich komme ein bisschen später. Die fahren über alles, die fahren da rechts rum, links rum. Ja. Das ist aber eigentlich richtig, ne? Ja. Und deswegen. Oh, und trotzdem wartet man manchmal viel zu lange auf die. Ja, aber du musst trotzdem schaffen. Können wir jetzt auch? Ja, klar. Mich hat das irritiert mit dem Pfeil. Du hast beides, also manchmal ist die Ampel rot und dein Pfeil geht an. Jetzt musst du halt nur einen Schulterblick nochmal machen, weil die Fußgängerampel auch grün ist. Ja. Was sind. Das meinte ich ganz am Anfang, mit diesem vorausschauenden Fahren. Folge mich weiter, ein bisschen näher dran. kann. Deswegen nimm immer den dritten Gang beim Schluckliegen. Okay. nie einen anderen. jetzt zieh erstmal. Einfach Gas geben. Guck mal links in den Außenspiel. Und, und bleib am Gas. Erstmal Gas geben. Mehr Gas geben. Hinter links. Beobacht. Jetzt mach den Atem doch nicht. Alles cool. Ja, ja. Yeah. Machst einen Seitenblick. Dann gehst du langsam rüber. Thank you. Geht schon langsam ein bisschen mehr, dann nimmst du Gas wieder zu machen. So, ich schlage vor, dass wir den nächsten LKW noch überholen. Und danach checkst du einmal, was hinter dir abgeht. Und eventuell fahren wir dann rechts rüber. Eventuell. Jetzt ja. nee, sieht so aus, als wenn ich den gleich hinten reinfahre. Ne? Ja, aber dann, guck mal, siehst du, der weicht jetzt aus. Wieder Gas geben. Durch mehr Gas geben. Denn du musst, wenn du hier fährst, mindestens 120 fahren. Du darfst hier nicht sagen, Ja, okay, dann fahre ich mal 100. Außerdem ist das gut, dass du jetzt hier bist, weil was passiert da rechts gleich? Bleib am Gas, nicht Gas weg. Die kommen alle wieder hier rüber. Auf diese Wenn du jetzt hier rüber gefahren wärst, jetzt wieder runter. So, hinter dir. Wenn der drängelt, sieht das aus, als wäre der im Koffer. いつかいつかです denkst du dir, gib mir dir die Sekte, dann gib dir ein Gas und dann ziehst du vorbei. Weil es gibt nur die zwei Optionen. Und dass du das für dich so mitnimmst. Wir fahren gleich in Richtung Oberhausen weiter. Erstmal noch normal weiterfahren, das wir Zeit. Ist nicht lang, ist nicht lang. Ach so. Blinker rechts und oh. guck da rein. Siehst du, da ist der Tipp wieder. Warte. wartet. Oh. Seitenblick, langsam wechseln. Blinker aus. Seitenblick macht man wegen Motorrad, ne? Ja, toter Winkel einfach, ne? Ja. So, oh. oder sowas, die Ja, das wieder. ist. <lacht> da musst du schon hart reintreten, ne? Oberhausen, siehst du? Ja. Okay, langsamer werden. Weil das hier gruselig wird. Du brauchst Zeit, das beobachten zu können. Langsamer. Okay. Siehst du, wo Oberhausen ist? Bremse. das ist so, so eine Absicherung, die die Katze auf Gas geben. Genau, zieh näher, dass du wieder in den fünften Gang kannst. Durchgucken durch wollen lassen. Ja. Man traut sich nicht so wirklich, wenn man den nicht wegrammen will, ne? Ja. Aber bei der Frage hast du trotzdem schon so gemacht. <lacht> Ruhig ein bisschen Gas. Das ist alles so, das ist so wie eine 6 Schreiben unter Fuß, dem Fuß, kreisen lassen und hier oben noch eine Cucaracha pfeifen. Also das ist so, das muss man halt ein paar Mal machen, bis das klappt. Ich habe gedacht, Autobahn wäre so richtig chillig. Wir fahren also, wir fahren schwer Autobahn. Ja? Ja klar, ich kann dir zeigen, wie es chillig ist, was auch. Äh, genau, bleib am Gas, alles gut, bleib am Gas. Du musst den überholen, du darfst hier nicht langsamer werden. Geben. So, jetzt zieh mal an denen vorbei, also 120 Minimum. Guck mal hinter dir kurz. Yep. So, jetzt siehst du ja, hier sind noch drei LKWs auf der rechten Seite. Ne? Ja. Alle drei überholen wir. A2, wo die gerne hingeht, aber wir fahren in Richtung Düsseldorf und so, also das kommt nichts mehr. Der hey, ist hm. <lacht> <He's tisch. lacht> Selbst wenn man welche einen Unfall hat, wie die oder so, oder irgendwas kaputt ist, ein Gas, kurz weg, gibst du das an. Warüber willst du das nicht cool, ne? da sind die anderen. Einfach so langsamer werden. Okay. Und jetzt sagst alles klar habe ich drauf, dann schmeißt du einfach einen Blick da links wieder. So wie der hinter dir. Gas geben muss nämlich Blinker links und Gas wegnehmen, das bleibt am Gas, hart ah, am Gas. Ampel seit 60 Minuten. Kannst du mal Luft holen. Ehrlich? So lange schon? Nee, fast. Nicht. Also. Weißt du, was ich mir gedacht habe, was gut ist? Wir haben ja eigentlich immer nur Doppelstunden gemacht. Ne? Ja. Und die Prüfung ist nur 45 Minuten. Ich glaube, es wird mir so kurz vorkommen, weil ich mit dir immer so lange im Auto saß. Ja, auch. Aber wir werden auch noch kurz vorm Ende auch noch eine Einzelstunde machen, weil wir diese Rechts-Vor-Links-Kiste... Hm noch trainieren weißt mhm. du? und dafür brauche ich keine Doppelstunde, wenn wir das eine Doppelstunde machen, dann platzt hier der Schädel, weil das ja. ist nur Innenspiegel, Ich blinke da links, rechts, da ja. ist erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, Vorsicht Radfahrer, 30, 50, <lacht> das, das, das geht, eine Stunde ist okay. Ja, okay. Genau. Schon, schon ruhig schräg rum, weil da ist ja auch die Linie, siehst du die? Die ist halt für dich. Du kannst jetzt gleich schon mal dich auf die linke Spur einordnen, und dann der Ampel links rum. Spiegel gucken, blinker, und blinker. Und Du bist ganz schön schnell, merkst du das hier? Oder? Ja. Mal das hier ziemlich durch, was <lacht> zu du machen. Aber, äh, um da ruhig und sicher zu werden, musst du da bewusst langsamer werden. Nee, da ist die Ampel. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Und die Linie ist noch einen Meter vorne. Die so. oben ist halt für Lkw-Fahrer, die sehen die besser. Ne? Ja, genau. so. Jetzt kann ich ein Stück weiterfahren. Du kannst ne? komplett weiterfahren, weil du einen grünen Pfeil hast. Achso, ja klar. Do you remember so Thank <laughs> you. in der Mitte fahren. Bitte nicht in der Mitte fahren. Weil das ist gefährlich. Und das macht auch andere wahnsinnig, die von hinten mit 250 ankommen. Und du fährst da in der Mitte, die wissen nicht, was geht ab. Also das ist nicht nur für dich selber gefährlich, sondern auch für alle anderen. Da musst du wirklich schauen, du darfst halt nur in der Mitte fahren, wenn du immer wieder gelegentlich Fahrzeuge auf der rechten Seite überholst. Aber ich bin ja oft unterwegs, ne? Da passiert das häufig, dass so viele das falsch verstanden haben und dann einfach blödeligerweise die ganze Zeit in der Mitte fahren. Das ist herbgeschweiflich. Ja. Platz ist ja Ja, aber meine Schwester zum Beispiel, die hat Silvester in Hamburg gefeiert. Dann ist sie mit ihren vier Mädels nach Hamburg gefahren und die A1 Richtung Hamburg hat so Platten auf der rechten Seite. da ist die ganze Zeit immer so. Ich bin einfach in die Mitte gefahren. Aber was werden die alle wohl gleich machen? Ja, und dann ist das wäre einfach für uns. Alles cool, bleib am Gas. Eine Chance, dass das, was gleich kommt, zu erledigen. Weil du in der alten Situation festhängst. Das heißt, egal was passiert, mach einen Haken dran, weiter geht's. Okay. Wenn du da festhängst, kommst du hier nicht weiter. Ein bisschen langsamer, wir bleiben hier, wir fahren hier auch wieder raus. Ruhig wieder, dritte Gang. Sauber! Oh, krasse Sache. Krass, ne? Wenn ich nehme mal einfach weg ist. Ja, und vor allen Dingen, dann denkst du so über eine Situation nach, okay, wie mache ich das mit der Kurve denn? Auf einmal vorne ist schon Bzz, error alles abgestürzt, ne? Ja. So. Mhm. Du Gang rausnehmen. Ja, den ja, Gang raus. Zieh die Handbremse kurz an. Jo, dann quatschen wir kurz zwei Minuten über Autobahn und dann fahren wir gleich weiter. Okay. Weil sonst, dann kann ich das Video für Autobahn halt auch so schneiden. Ne? Äh, wie es? Krass. Ich hab, es war anstrengender, als ich dachte. Das ist so viel und man merkt gar nicht, wie schnell die dann hinter einem sind. Und ich denke eh immer, dass die auf mich eh reinrasen. ja. Yeah, das, das merkt man. Ne? Man denkt so, boah scheiße jetzt und dann ramme ich den weg oder so. Ne? Ja. Ähm, du, also, wir haben ja am Anfang sind wir erstmal locker drauf gefahren, dass du dich erstmal überhaupt an die Geschwindigkeit gewöhnen kannst, dass wir so gerade ausgefahren sind. Dann haben wir aber schon zwei, drei diese Überholmanöver und so. Das ist schwer. Mhm. Mir, mir ist wichtig, dass du A, erstmal merkst, wenn du Ruhe haben willst, wo du die, die holst. Das, ja. Das, das, das, das, also, das braucht man, weißt du, du musst ja. Wenn du Durst hast, musst du wissen, wo du Wasser kriegst und wenn du auf der Autobahn bist und du hast hier voll Paranoia und denkst, oh alles ist schnell und scheiße, was mache ich, musst du ja schnell wissen, du kannst ja keine Bremse machen. Ja, also musst ja, du ja. irgendwie irgendwas haben, wo du sagst, okay, da hole ich mir Ruhe. Und das ist rechts rüber. Ja, das habe ich verstanden. So, Ja, und wenn du dann da deine Ruhe hast und merkst, okay, cool, kriege ich hin, dann kannst du ja wieder in Ruhe überholen. Mhm. In der Prüfung nachher ist das so, die Prüfer wollen halt sehen, dass du die Geschwindigkeit fährst, die erlaubt ist. Okay. Das heißt, dass wenn da 120 ist, versuche 120 zu fahren, okay. wenn 130 ist, 130 oder wenn 80 ist, nur 80. Ja. Aber immer nur wenn es geht. Also es ist ja manchmal so, dass stockender Verkehr ist oder LKWs sich überholen, du kannst keine 120 fahren. Ja, das ist logisch. Ja, sag, sagst du so, ich habe schon Schüler in eine, einer Prüfung gehabt, da ist dann 120, da überholen sich zwei LKWs und der eine fängt dann an voll zu drängeln und will den LKW irgendwie da wegschieben, weil er sagt, hey, ich muss 120 fahren. Oh. Genau, oh. Dann sitze ich auch hier und denke, oh. Also das muss dir klar sein, ne? dass du, wenn es nicht geht, geht's es nicht, dann bleib cool. Ja, und ansonsten okay. hast du das aber gut gemacht. Wir werden das jetzt nicht noch einmal so intensiv und so lange machen, wie wir das jetzt gemacht haben, mhm. sondern nur noch so kurze Parts trainieren. Das, was die... Ich habe nichts gemacht. Das, das ist gruselig. <lacht> ja, wegen der Klimaanlage. Ach so. Ähm, wir werden halt nur noch diese Parts trainieren, die dir auch oft in der Prüfung fahren. Mhm. Also jetzt aber nicht mehr so lange bis Dortmund rein und Dortmund wieder zurück und Oberhausen und so. okay. Sondern nur noch diese kurzen Parts, dass du das auf- und abfahren kriegst, hinkriegst und Überholmanöver. Also ich muss sagen, je länger man das macht, umso anstrengender finde ich es eigentlich. Ja? Fand, also ich fand jetzt so, weil das dann so viel auf einmal war und danach die Dauer, ne? Jetzt gut, wir sind ja dann kurz auch mal wieder runtergefahren. Das ging so, mhm. aber wenn ich jetzt irgendwie zwei Stunden nur Autobahn, ich, man unterschätzt ganz schnell die Geschwindigkeit. Ja, und die Konzentration. Ja. Übel ist halt, wenn du einen Führerschein hast, und du denkst dir so nach einer Woche, alles klar dass man nach Holland ballern oder nach München oder so. Ja. Dann fährst du halt direkt drei, vier Stunden Autobahn und alle drehen in Holland durch und feiern und du bist so, oh, ich bin irgendwie voll müde. <lacht> <lacht> ja, das ist halt, weil du halt voll im Seil hängst, weil du so konzentriert bist, ne? Ja. Wenn du das drei, vier Jahre machst, dann ist das okay, ne? Mhm. Aber am, am Anfang weißt ja, wie viel Energie das zieht. Hammer. Gut. Cool. Dann okay. lassen wir uns das Fahrzeug stehen und ähm, dann mach ich hier Cut. Und wir fahren weiter. Und wir fahren weiter. <lacht> Tschüss. Tschüss.